Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Spreche ich mit Herr Gerard, ja? Gerard ist mein. Ja, Hubschrauber. Amalparas spricht Michael Kowalski. Herr Hubschrauber, ich möchte Ihnen Informationen geben über die Kryptowährungen. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein etwas längeres Telefonat mit einem Betrüger, der uns wieder irgendein tolles Trading-Produkt verkaufen möchte. Dass das hier nicht seriös ist, wird man anhand des Gespräches hier schon rausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Aha, wissen Sie, äh, was Kryptowährung ist und wie das funktioniert? Und nee. Vielleicht haben Sie Erfahrung in diesem Bereich mm -mm. oder was?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 Über 40.000. Genau. Mhm. Und Sie haben Möglichkeit in diese Kryptowährungen investieren und jeden Monat von 40 bis 60% Prozent zu investieren, äh, also profitieren, ja? Mhm. Das bedeutet, ja, vielleicht haben Sie etwas von Bitcoin gehört, richtig? Nee, kenn nee. ich nicht. Also Bitcoin ist die, ähm, die bekannte Kryptowährung, ja? die berühmte Aha. Kryptowährung auf dem Kryptomarkt. Das bedeutet, ein Bitcoin hat vor 10 Jahren nur einen Dollar gekostet Aha. und jetzt kostet ein Bitcoin 22.000 Dollar. Warum? Weil diese Kryptowährung äh, sehr zum Beispiel äh, sehr, sehr oft verwendet von den Leuten, um die äh, also bei den Überweisungen zum Beispiel sie müssen äh, anderen Land jetzt überweisen, aber ja. äh, per Bank Dauert das eine Woche oder zwei Wochen. Also unsere nette Blitzbirne hier erzählt uns ja wieder jede Menge Blödsinn. Mal ganz davon abgesehen, dass die Preise hier alle gar nicht stimmen, bis auf der Startpreis von Bitcoin. Ist das alles nur wieder ausgedacht. Also welche Bank braucht denn bitte schön eine ganze Woche, um Geld ins Ausland zu überweisen? Klar, dauert das vielleicht bis zu zwei Tage. Wenn ich aber eine Kreditkarte nehme, dann geht das sofort. Und wenn ich Geld abheben will im Ausland von irgendeinem Bankautomaten, dann geht das ebenfalls sofort. Dafür brauche ich keinen Bitcoin, um erst den Euro in Bitcoin zu wandeln und dann den Bitcoin ins Ausland zu transferieren und den dann wieder in ja, die entsprechende Währung zu transferieren. Ist ja komplett Blödsinn, was der hier erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier tatsächlich ein Verkaufsargument sein soll, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Denn das, was er da erzählt, ist einfach nur jede Menge Blödsinn aneinandergereiht, damit er viel erzählt hat. Doch Inhalt hat das Ganze nicht. Aber Sie können also mit Hilfe von Bitcoin das in 15 Sekunden machen. In 15 Sekunden können Sie zum Beispiel diese Geld von anderen äh, zu anderen Land.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 Ja. Nur Sie können einloggen, nur Sie selbst. Uh -huh. Wir haben keinen Zugang auf Ihr Konto oder jemand kann nicht also einloggen Ihr Konto und so weiter. Tja, auch das ist alles wieder nur Bullshit. Der erzählt hier, dass ich äh, ja, das ganze Programm hier kostenlos bekomme und äh, nichts einzahlen muss. Aber doch muss ich irgendwie Geld auf mein Konto aufladen. Wo ist denn da jetzt bitte schön der Unterschied? Denn wenn ich da jetzt Geld hinüberweise, ist ja nun egal, ob die das Konto als mein Konto bezeichnen oder ein Firmenkonto. Es ist letztendlich, ja, ein Konto bei einer fremden Firma, die ich nicht kenne, wo ich jetzt mein Geld hinüberweisen soll. Auch wenn er mir hier die ganze Zeit erzählt, das wäre kostenlos. Naja, kostenlos ist es ja nur dann, wenn ich dazu kein Geld in die Hand nehmen muss. Aber die brauchen ja Geld, um mit meinem Geld mehr Geld angeblich zu machen. Nun ja, das Einzige, was sie damit mehr machen, ist deren eigenen Kontostand, aber nicht euren Kontostand. Und das ist definitiv schon mal kompletter Blödsinn. Aber auch alles, was er hier so ringsrum erzählt, dient eigentlich nur zum Blabla und nicht, um euch irgendwie zu informieren. Denn, tja, weiß ich nicht, er redet ja hier von Beratung, aber was also mit Beratung hat das ja hier nun wirklich gar nichts zu tun. Und auch diese tolle Story, dass man sich da als fremde Person nicht auf deren Konto oder auf euer Konto dann einloggen könnte. Nun ja, wie wir ja aus vergangenen Videos und Telefonaten hier schon gelernt haben, bekommt man ja ein Einmalpasswort von dem Typen oder der netten Dame am Telefon erstellt. Womit die sich dann technisch gesehen selbst einloggen könnten. Und nehmen wir nun mal an, ihr seid da jetzt registriert. Ihr ändert euer Passwort, damit die da eben nicht mehr mit reinkommen und man vermeintlich dann alleine ist. Und dann überweist ihr euer Geld auf das komische, dubiose Konto. Nun ja, aber trotzdem kann sich da jederzeit einer einloggen, denn ihr habt ja schließlich auch ein Einmalpasswort am Anfang bekommen. Und das kann der Mitarbeiter jederzeit wieder erstellen und sich dann darüber einfach in euer Konto einloggen. Das macht das Ganze schon mal absolut komisch und unseriös. Naja, und außerdem ist es komisch, dass man bei diesen Webseiten in der Regel nicht mehr als acht Zeichen bei seinem Passwort eingeben kann und äh, eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung sucht man hier auch vergebens. Also das heißt noch irgendein zweites Sicherheitsmerkmal, wie zum Beispiel eine SMS oder irgendein so Push-Tan, den man auf sein Handy geschickt bekommt, um sich dann in sein Bankkonto einzuloggen. Und das fehlt hier bei diesen Webseiten komplett. Tja, und die reden hier von Sicherheit und man würde da nicht an das Geld kommen und irgendwie ist es ja eigentlich alles kostenlos und man muss nichts an die Firma überweisen, aber auf sein eigenes Konto muss man da was überweisen. Und ja, dass dieses eigene Konto aber nicht existiert, sondern nichts anderes als das Bankkonto deren Firma ist, das erzählen sie euch hier am Telefon natürlich nicht. Denn ist klar, wer hier sein Geld einzahlt, das ist eine Einbahnstraße. Das Geld könnt ihr hier nie wieder rausholen. Ihr schenkt denen quasi einfach nur Geld. Mehr passiert da nicht. Ihr werdet auch nicht noch ein zweites Mal angerufen. Natürlich gibt es den einen oder anderen Fall, wo nochmal jemand von dieser Firma anruft, um nochmal Geld abzugrasen. Kommt auch hin und wieder mal vor. Es gibt ja hier verschiedene Varianten von dem Betrug. Aber eins ist sicher. Gebt ihr den Geld, dann könnt ihr das definitiv auch in keinem Fall wieder zurücküberweisen. Das bedeutet, Ihr Konto ist 100% von diesen Plattformen, offiziellen und öffentlichen Plattformen, 100% gesichert. Okay. Das, das bedeutet, Sie machen alles selbstständig, nur Sie bekommen von unserer Seite Rat zu legen. Warum? Warum brauchen Sie diese Rat zu legen? Herr Hubschrauber? Weil Sie wissen nicht 100 Prozent, welche Kryptowährung Potenzial hat oder welche Kryptowährung die Preis hochsteigen oder untergehen. Aber seine Firma weiß, w wann welche Kryptowährung hochgeht oder wie. Also haben sie irgendwie einen Hellseherpass gemacht, ich weiß mal nicht. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen die Möglichkeit, den Markt so zu beobachten, zu analysieren und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Nur hellsehen kann keiner auf dem Finanzmarkt, auch wenn die Betrüger das hier gerne immer irgendwie ja so darstellen wollen, als könnten sie das. Auch wenn man dann danach fragt, ob sie hellsehen könnten, dann naja, dann antworten sie ja nein. Das die Finanzberater, die, die wissen das halt einfach. Ja, und woher? Erklären können die es mir auf jeden Fall auch nicht. Schon immer wieder wahnsinnig interessant. Tja, für wie intelligent die sich eigentlich halten. Nur wenn man dann mal so ein bisschen nachfragt, dann bricht das Kartenhaus eigentlich schon zusammen. Hm. Vielleicht äh, sie, machen, sie können Sie das allein machen, aber Sie können vielleicht äh, bankrott gehen oder 50% bankrott gehen, 50% einen großen Gewinn machen können. Ja. Das ist ja 50-50 Ihre Chance.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 Ja, Moment, das braucht ein bisschen. Der ist immer sehr. Kein langbar. Problem, alles okay. Mhm. Ja, ja, alles okay. was bedeutet bitte, ihr das nicht, Das geht das nicht mehr <lacht>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 Können Sie dann auch meinen Desktop-Hintergrund sehen? Genau, genau. Oh je. Yeah. Ja, und der kann nicht nur euren Desktop-Hintergrund sehen, sondern eigentlich, äh, ja, sobald ihr Zugriff auf euren Computer gewährt, streng genommen alles. Und auch, wenn ihr das nicht mal mitbekommt. Es braucht nur einen unachtsamen Moment, wo man euch dann jetzt hier noch erzählt, ähm, ja, das Bild hängt kurz, kleinen Moment, es geht gleich alles wieder, aber in der Zeit wird man euch hier Trojaner und Viren auf eurem Computer installieren ja Damit ihr mit eurem Computer im Nachgang dann keinen Spaß mehr habt. Denn hier zielt das Ganze sicherlich noch auf Identitätendiebstahl hin. Also, dass man an eure Passwörter kommen möchte und dann auch noch die Macht über all eure Social Media Kanäle und so weiter habt. Das ist der Plan. Und im Idealfall habt ihr eure Bankdaten auch gleich noch auf dem Rechner gespeichert, damit die netten Menschen direkt auf eure Bank zugreifen können. Natürlich gibt es dann auch hier noch das pushtan verfahren was irgendwie ein bisschen in Sicherheit bringt. Aber naja, wenn die erstmals Zugriff auf euren Computer haben, ist das Spielchen hier im Nachgang sicherlich nicht mehr lustig. Denn im schlimmsten Fall kann man seinen Computer komplett zurücksetzen. Denn wenn die einmal Zugriff auf euren Rechner haben, wisst ihr nicht, was die im Hintergrund so alles noch mit eurem Computer angestellt haben. Sind Sie da sicher, dass ich das sehen möchte?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 Lade ich mir der Programmrunde. Okay, dann können Sie Google schreiben. Wohin? Google. Also, ich soll auf Google gehen, nicht schreiben. Ja, ja, genau. Ja, dann rufe ich mir jetzt ich, die ich Webseite Ihnen. von Google auf, ja? Genau. Ja, ein kleiner Moment. Abi Avi Anton schreiben Sie bitte, Herr Hubschrauber. Ein kleiner Moment, bitte. Ein, ein, ein mein Momo. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Hm. Bitteschön. Ich lasse Sie keine Abi warten. Anton.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 Ja, zumindest kriegen wir hier den netten Betrüger wieder ordentlich verwirrt. Aber lustig ist, dass man den Schreihals, den man hier im Hintergrund hört, schon aus anderen Videos kennt. Also in diesem Callcenter sitzt auf jeden Fall noch ein anderer Betrüger, den wir schon mal dran hatten. Ich find's irgendwie immer wieder lustig, dass man die tatsächlich, äh, ja, die Nachbarn von den Betrügern direkt am Nebentisch äh, erreicht. Oder wie auch immer, die mich erreichen und... Man unterhält sich dann ganz nichtsahnend mit jemandem und hört schon, naja, da schreit schon der andere Betrüger vom letzten Telefonat. Schon irgendwie witzig. Sowas fällt aber natürlich normalen telefonal oder normalen telefonierenden Menschen nicht auf, weil die natürlich nicht jeden Tag mit so viel von diesen netten Betrügern hier am Telefon konfrontiert sind. Tja, und äh, dadurch ist der Betrug sicherlich nicht ganz so plump, wie er hier auf alle die, die die Videos regelmäßig gucken, eben, ja, ihr wisst, was ich meine. Da dadurch ist der Betrug einfach letztendlich nicht so plump. Natürlich sitzt da jemand, der, naja, gefühlt nur Dünsches erzählt. Aber äh, wenn man sowas das erste Mal hört, dann weiß man ja auch gar nicht so wirklich, wie das abläuft, dann kann man höchstens irgendein komisches Bauchgefühl haben so richtig wissen, dass das Betrug ist, wissen wir ja nun nur dadurch, dass wir eben so viele Videos schon gehört haben. Und, naja, ich das halt eben auch erkläre und auseinandernehme. Wenn man da jetzt aber normalerweise ganz normal selbst ans Telefon geht, dann weiß man es ja nicht schon von den ersten drei Silben, dass da ein Betrüger spricht. Ich meine, gut, anhand ähm, der Musik im Hintergrund, die man das öfteren Mal hat, kann man das schon raushören oder an dem Geschrei im Callcenter oder zumindest auch äh, an dem ja, absolut schlecht deutschen Akzent. Denn wenn euch eine vernünftige Firma anruft. Dann wird da auch jemand am Telefon sitzen, der der deutschen Sprache flüssig mächtig ist. Und das ist ja hier tatsächlich bei den Betrügern schon oftmals das erste Problem. Äh, was, was meinen Sie damit? Habe ich auf TikTok gesehen. Helikopter, Helikopter, aber TikTok. Äh, Sie, brauchen, Sie brauchen keinen TikTok, Herr Hubschrauber. Sie müssen jetzt Google gehen. Ach so, habe ich vergessen. Wusste ich ja nicht. Haben Sie ja nicht gesagt. Dann befinde ich mich jetzt auf der Webseite von Google. Genau. Ja. Schreiben Sie bitte mhm. auf dem Suchfeld. Natürlich. Avi Anton. Ja. Envi Nordfall. Okay. Y. Hm. David Dora. En David Dora. Ja genau. Avi okay, e okay. Emil. Ja ha. S Siegfried. Moment. Ja habe ich gefunden. Kavi Kaufmann. .com. Oder Kavi Klosebrühe.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 A wie Anton, A. A wie also. Anton. Also 3 A. Dreimal Nein, nein, einmal A. Einmal A. Aber weil ich mir dreimal Und gesagt. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Also A wie ein, Anton. Also ein, ein, ein, A, also ein A wie Anton, ja, nicht zwei. Genau, genau. Okay. Einmal. Habe ich, ja. Und N wie, N wie Nordpol. N. Also, ja, oder Nudelsuppe. Haben Und wir jetzt? Y. Ja. Hm, y. Devi Dora. Moment. Ein Devi Deutscher Dackelclub. Hab ich. Ich ganz allein geschrieben schon, ja? Devi, Emil. Moment, ein Emil. Ein E wie Rektron, oder wie das heißt? Evi E wie Emil. Ach, ein E, wie ein Oder wie jetzt? Ja. Ja, okay, also ein Emil, Emil. Ach, ein, ein, äh, ich ja, habe wie. Äh, wie die Tabletten Erektron. Oder was? Was meinen Sie jetzt genau? Haben Sie E geschrieben, ja? Ein E, hm? Wie Und, a Schreiben Sie bitte jetzt s. S. s. s, S wie Siegfried. Ein S, wie Schullebler. S, S, hm. s. Wie Hab ich. s. Wie Siegfried. Also S, S, S. Hm. Also 4S insgesamt. Kabi Kaufmann. Nein, Kavi, Losbrühe. Hm. Warum, Hab ich warum, auch? warum vier s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 Okay, wie dann wie können ich? wir mh, fortfahren? Wie können wir fortfahren, Herr Hubschrauber? Weiß, weiß ich nicht, wie ist denn die Prozedur? Haben Sie WhatsApp? So habe ich auch. Unter da. diesem Nummer? Ach okay, nee. dann ich schreibe Ihnen per WhatsApp. Ja, warum unter, die, unter dieser Nummer habe ich keine WhatsApp. Äh, unter welchem Nummer haben Sie WhatsApp? Unter einer anderen. Herr Hubschrauber, jetzt klicken Sie Suchfeld drauf nochmals.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 ein N wie Nudelsuppe. Naja, ein ja. N wie Nudelsuppe. Eine N, eine N und eine Y. y. Eine Y, wie äh, Jagdfleisch. Y. Y, y. Und hab ich. D, D wie Dora. Der Buchstabe D. Einmal. Ein e, Moment, ein D wie. Äh, was fängt denn mit D an? Äh, draußen vom Wald.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 Nein, äh, zum Beispiel am Ende der Webseite äh, steht .com, ja, wissen Sie das? Steht da nicht normalerweise .de? Zum Beispiel facebook.com oder äh, und so weiter .com, ja? Das so was gibt es mit .com? Ich kenne ich es, kenn es nur mit .com, mit ja, com. Punkt, Punkt. .de kenne ich das nur. Gibt es das auch mit .com, ja? Äh, nicht, nicht .de, .com schreiben Sie. Mhm. Also facebook.com jetzt, oder was?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 Ah, Sie bitten, das? noch nicht. Dann, dann können wir abschließen, Herr Hubschrauber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe dich ja nur verarscht. Tja, da war tatsächlich wieder einen von den ganz netten Betrügern gehabt. Hm. Also hier ist zumindest schon mal zugute zu heißen, dass er dann letztendlich von alleine aufgegeben hat, als er festgestellt hat, er wird, er wird bei uns hier nichts mehr verkaufen. Aber das Problem ist, dass sich die Betrüger schon ganz schön äh, Mühe geben und lange versuchen, die Kunden irgendwie, ja, hinters Licht zu führen. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Es ist einfach nur Wahnsinn, dass, dass die Leute einfach bei euch anrufen und versuchen, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der eine oder andere könnte hier tatsächlich drauf reinfallen. Nicht, weil man unbedingt doof ist, sondern weil das ist ja hier tatsächlich Betrug mit Anleitung. Man lässt sich hier komplett anleiten zum Betrug, bis man seine Kohle los ist. Anders kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne den Kanal noch abonnieren. Damit unterstützt ihr den Kanal hier auf jeden Fall auch immer ein kleines bisschen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.